Schön, dass ihr am Start seid aus Mannheim. Wir testen heute den saftigsten Döner Deutschlands. Zumindest bekannt darunter, was da wirklich dran ist und ob der Name Programm ist. Das hat sich gereimt, ne? Ob das stimmt oder nicht, da werde ich euch natürlich heute Auskunft übergeben. Wir fahren direkt hin. Lasst den Daumen oben knallen und wir sehen uns bei Kadek. Heißt er glaube ich. Ach, und woran denkst du, wenn du den saftigsten Döner Deutschlands hörst? Also wie stellst du dir das vor jetzt? Ich weiß, ich weiß gar nicht, was auf uns zukommt. Klar, man hat ja schon jetzt ein paar Sachen so gesehen schon von anderen. Ich zum Beispiel gar nicht, Ich habe nur ja, den Titel gelesen, Ich will ja? dir auch nicht zu viel vorweg spoilern. Es ist auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, mhm. kein klassischer Döner in dem Sinne. Okay. Das kann ich dir schon mal sagen. Mich erwartet was Besonderes. Es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist mhm. kein klassischer Döner. Das muss aus deinem Kopf streichen. Meine Freundin sagt auch, ich bin was Besonderes. Ja, da sagen Eltern auch <lacht> immer zu ihren hässlichen Kindern, <lacht> mit denen keiner spielen will. Nein, das ist keine hässliches <lacht> Danke, das Bruder. Schön. Da vorne an der Ecke ist ja. Also ob sie draußen sind oder nicht, die Videos, zwei Videos habe ich noch gedreht. Einmal eine Food Tour Und einmal wirklich oh, wilden, wilden Burger, 5 Sterne-Bewertung. Guckt euch die Videos gerne an. Blende ich am Ende dieses Videos ein, wenn sie am Start sind. Falls ihr noch Tipps habt, ich will noch eine zweite Food Tour machen, schreibt sie in die Kommentare rein. Für Mannheim, Ich glaube, hier ist noch vieles am Start, was man testen muss. Sei es Döner, mein Weg auch eine Dönertour. Jetzt so, gucken wir hier mal. Wie saftig sein Vater soll das sein? Oh, Mann, und gleich das Team. Yeah. <lacht> Guck dir hier das Team mal direkt an. Stabil. Hier direkt sowas, Sachment, man, Mann. Was sagt dir das Sachment? Das heißt, es gibt fünf verschiedene Becher mit scharfem Pulver. Kannst du uns eins noch sagen? Es ne? soll der saftigste Döner Deutschlands sein, habe ich mir sagen lassen. Darfst du später selber aussuchen? Ja? Ja, natürlich. Der Chef mit dem habe ich auch schon mal geschrieben. Okay. Äh, Saft du hast Bekannte, aus, aus dem Fernsehen. Okay. Äh. <lacht> nee, äh, wir sind gespannt. Was habt ihr für Fleisch verschieben? Äh, ich habe Hähnchen. Das Original ist Chicken. Also, wenn man vom saftigsten spricht, muss ich eigentlich Chicken nehmen. Ich mach dir einen Chicken und einen Beef darfst du. Ja. Okay, dann nehmen wir zwei Runden. Einmal erst das eine, dann das andere. Erzählt was, was ihr nicht wollt, Männer. Gurken, Tomaten, Zwiebeln. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Habt ihr gehört, Leute? Zwei Runden kurz knackig, Ich mag, dass man das zur Sache geht langsam. Kein Vorspiel mehr großartig hier im bisschen, sondern gleich bam, bam, bam. Guck mal, hier schon mal ganz kurz, ne? Wie gesagt, ich habe noch kein Video dazu gesehen, ich habe nur den Titel gesehen. Ich lasse mich immer ungern also vor Spoilern und gucke es mir lieber in natural an. Und das scheint irgendwas jetzt mit dem Döner vermutlich zu tun zu haben. Das sieht nicht aus wie dieses klassische Dürrenbrot, so ganz dünn. Mir da was aus, was ich noch nie gegessen habe. Oh, geil. Oha, ich habe es auch noch mal gesehen jetzt. Das ist ja keine Soße mehr, das ist ja wirklich flüssig. Deshalb das Saftige. Oh, und hauen das das nochmal auf den Grill rauf. Guckt euch das an. Ist so ein bisschen denn wie... Äh, wie heißt es jetzt? Achmed, wie heißt das nochmal, wo die das in, die, in der Pfanne auch braten normalerweise? Shawarma machen das doch auch, auch. Da brät man es doch auch nochmal an. Ja, und bei dem anderen auch, was so ähnlich ist, was ich nicht so gerne esse. Weißt du, Achmed? Alles klar. Ich schreie durch, durch den ganzen Laden. Mein Kopf funktioniert nicht mehr. Aber Shawarma Arabi machen das auch so. Boah, guckt euch, das alles das sieht geil aus, Mann. Ich muss es jetzt klar sagen, scheiß mal in erster Linie aufs Fleisch jetzt, ob das gut ist oder nicht. Aber das ist eine geile Variante, das zu machen. Was anderes, was neues feier ich, habe ich Bock zu essen, Mann. Schön. Ahmed stand übrigens hinter der Wand, als ich mit ihm geredet habe, das hat er mir nicht verstanden. Ihr habt die Zubereitung gesehen, also dass es saftig sein wird, denke ich, hat man gesehen. Da kam eine richtig flüssige Tomatensauce rauf. So geil, auch mit den Pommes und so feier ich noch angeröstet. Shawarma Arabi, wird das auch so gemacht, ne? Ähnlich. Bei deinem Gericht letztens war das nicht so. Du hast noch ein anderes Gericht gemacht, was du gesagt hast, wie im Restaurant. Tantuni. Stimmt. Da wird das aber nicht gemacht, ne? Ne, ne. Da wird es nicht gemacht. Ich muss öfter neue Sachen testen, Leute. Ich merke, das direkt bockt mich sehr durch die Tomatensauce. Ich das, das direkt ein Feeling, wie wenn ihr in die Pizza beißt. An der Stelle, wo jetzt nicht so viel Käse ist, halt nur der Teig, Tomatensauce, ein bisschen Käse. Hier ist zwar kein Käse drin, aber dieses Feeling erinnert enorm daran, auch durch das Fett und sowas da reinläuft. Ganz ähnliches Feeling bockt. Super, super. Mmh. Pommes merkst du nicht mal vom Biss, ist eher Geschmacksgeber. Gibt so einen latenten Geschmack nochmal da rein. grüße Fußgänger raus und guten Charo. Er war der Entdecker dieses wunderbaren Stückes, dieses wunderbaren Stammes. Mein Reden. Ich weiß, dass ich das mitgelebt. Ja, ja. Aber mein Reden, wirklich. Ja, lieber widerlich als wieder sagt er. Zu Saftigkeit. Sag ich euch später nochmal, ob das vielleicht übertrieben war oder nicht. Bewertung kriegt ihr auch später. Ich glaube, ich habe einen Bauarbeiter-DKT gerade. Merke ich, merke den kalten Windflug. Dann gehen eine Runde 2 und gucken wir mal, wie das Ganze auf Gesamtperformance geht. Ich bin sehr gespannt aufs Kalt. Ich sage schon mal vorab zu dir auch schon mal, ich bin begeistert. Ich dachte jetzt 0815-Ding hier wieder ein bisschen so hier, mal einmal Welle machen. Aber ihr habt was hinter nee, dem. was. Oder wir strengen uns an, wir halten ja. die Qualität hoch. Mhm. Wir geben unser Bestes. Das ist ein sehr gutes Dann Gibst du mir da daraus sozusagen High Five? Gebe ich dir natürlich gerne. Nee, so, so richtig auf Deutsch? Auf Deutsch. Nochmal <lacht> <lacht> mal, einmal ganz kurz. Nur, ich wärme den Chef noch mal hier. Das Hähnchen ist mit euren originalen Gewürzen aus Original Hatten Gewürz ne? und keine Zusatzstoffe drin. Ja. Ne? Ja. Alles frisch. Mega. Also ganz kurz, wir wollen euch auch das Brot zeigen, wie das gemacht wird. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass es sehr special aussieht ne? und das bestätigt sich jetzt. Das ist kein normales Brot. Die macht das da hinten selber und wir gucken noch mal eben einmal rein. Ah, krass, oh, hier macht er das Brot jeden selber. Äh, geil. Null Zusatzstoffe, Brot, null Zusatzstoffe, mhm. wird jeden Tag täglich frisch ja. gemacht. Also der Fleischmarinade von Hähnchen auch, mhm. täglich frisch gemacht. Mega, also mein Segen habt ihr. Also ihr werdet ja später die Bewertung sehen erstmal, ja. aber ich kann euch schon mal sagen, da ist schon was hinter. Ja. Ist auch noch einmal, was ist das eigentlich für ein Gericht? Wie heißt das eigentlich? Das ist Katek. Das ja. ist der Rap das ist aus der mhm. Region Iskandu. Ja. Das war mein Traum, hierher zu bringen. Mhm. Ich habe das verwirklicht mit einem Freund zusammen hierher ja. zu bringen. Und jetzt haben wir noch weitere Partner dazu bekommen. Ja. Und wir wollen daraus ein Franchise machen. Weil eigentlich ist dieses Gericht das genau aus, genommen kein Döner, sondern... Nein, nein, nein, nein das ist ja. auf türkischer Art, mhm. gesagt. Das ist mittlerweile in der ganzen Türkei auch. Wir haben 40 ah. Filialen in der Türkei. Und ihr habt es hier nach Deutschland und gemacht, hier nach Deutschland Gericht. damit Gericht. Und jetzt Inshallah ja. ein Franchise. Mega, mega. Ja. Gibt es mir auch High Five? Ich habe mit deinem Kollegen auch High Five <lacht> gemacht. <lacht> Zweite Runde ja. Leute kalt. Boah, ob uns das noch schmeckt, moin moin guten Tag. Okay. Wusst du, dass das der saftigste Döner Deutschlands ist? Als ja, wir es darunter das bekannt. Beste, beste. Äh, sehr gut. So eine Brille wollte ich mir auch mal holen. Ohne Rand. Ja, <lacht> na, das ist besser. <lacht> das ist besser, sieht man besser. Oh, mega, danke dir, ja, mein Lieber. Machen wir, machen wir. So, wieder den saftigsten Döner. Wieder mit Tüte. Macht Sinn. Wenn es beim normalen Döner schon raustropft, dann, dann wäre das nicht der saftigste Döner, wenn es da nicht raustropfen würde. Es also gibt zwei Optionen. Entweder haben sie jetzt einfach mehr Pommes reingemacht oder die Pommes kommt mehr zur Geltung bei der Kalbvariante. Kalb ist halt auch in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so saftig oder kommt nicht so saftig rüber wie das Hähnchen eben. Ist ja oft auch noch ein bisschen dicker geschnitten. Kommt mit meinen Erfahrungen überein. Den Zwiebeln gefällt mir auch super. Mit den Pommes gerade wird mir das dazu ja, mehlig, könnte man vielleicht sagen, als halt dieses Pommes durchgeweicht. Ne? Gefällt mir in diesem Fall in dieser Variante jetzt nicht super. Aber es snacken auch, Leute. Ich denke, wir haben genug gesehen, genug geschmeckt. Es ist Zeit für eine Bewertung. Also, wir legen los. Erstmal zu variante War für mich relativ unspektakulär. Trotzdem lecker, aber nicht so, dass ich jetzt hier nochmal hinrennen würde, um, um diese Variante zu essen. Die Hähnchenvariante, die mir auch mit ans Herz gelegt hat, fand ich wirklich, wirklich besonders. Mal was anderes für Leute, die dieses Außergewöhnliche lieben und nicht den klassischen Döner jetzt essen möchten, ist es genau das Richtige. Saftig durch und durch. Also zu der Aussage, ob es der saftigste Döner Deutschland ist, würde ich so unterschreiben. Könnte ich, würde ich so unterschreiben. Alles einfach in sich zerschmolzen und nicht das Eklige, was ich gedacht hätte, dass alles sagt sondern es ist in sich geblieben. Hatte eine Ballung wirklich, hat in sich einfach maximalen Saftigkeitsgehalt gehabt. Geschmacklich gebe ich dem 8 von 10 Punkten. 8 von 10 Punkten, auch super Ding gewesen. Hat mir klasse geschmeckt. Kann ich nur empfehlen, werde es jetzt einfach so als Gericht, weil Döner ist es in der Tat nicht. Aber das kommt mir jetzt vorher nicht wissen. Bekannt ist als saftigster Döner Deutschlands. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst den Daumen gerne oben knallen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.